Interview mit Wirtschaftsexperte Peter König mit dem QR-Code zur absoluten Kontrolle. Ich bin Ökonom und geopolitischer Analyst und versuche so gut wie möglich, die sich immer verändernden äh, heutigen respektive morgigen Lagen äh, zu analysieren. Mit anderen Worten, die Punkte zu verbinden. Äh, die Punkte zwischen Covid, dem Ukraine-Krieg, dem Reset, dem sich immer mehr aufdrängenden QR-Code äh, der geplanten vierten industriellen Revolution von Klaus Schwab. Diese beinhaltet den Plan der Digitalisierung von allem, inklusive dem menschlichen Gehirn und so weiter und so weiter. Dieser persönliche QR-Code, der wird dann eben äh, ausgebreitet über, oder, oder weiterverwendet über ein App in, in deinem Cellphone. Und dieses äh, dieses App wird, ist natürlich verbunden mit der mit einer Zentrale. Da können wir überhaupt nichts machen. Die Telefone, diese, diese Mobile Phones, die sind alle bereits so ausgerichtet, dass sie von überall her, selbst wenn selbst, selbst wenn man das GPS ausschaltet, äh, wiss, wissen Sie genau, dass es uns begleitet, äh, auch ohne GPS. Das ist das ist mal ganz klar. Da müsste man es wegschmeißen oder zu Hause lassen. Und deshalb wissen sie gar nicht, dass sie, dass sie bereits äh, vermutlich ihren QR-Code irgendwo im Körper mit sich tragen. Und die es noch nicht tun, die haben es auf ihrem cell Und da müssen wir irgendetwas dagegen machen. Peter König war als Ökonom über 30 Jahre bei der Weltbank tätig und hat Wasserprojekte in Entwicklungsländern auf verschiedenen Kontinenten realisiert. Es freut mich, Peter König bei klar.tv begrüßen zu dürfen.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 dem Ukraine-Krieg, dem Reset, dem sich immer mehr aufdrängenden QR-Code, der geplanten vierten industriellen Revolution von Klaus Schwab. Diese beinhaltet den Plan der Digitalisierung von allem, inklusive dem menschlichen Gehirn und so weiter und so weiter. Es gibt also jede Menge Punkte, die man verbinden kann und muss, um zu verstehen, was zurzeit äh, läuft und äh, was geplant ist. Wir müssen wissen, dass im Prinzip nichts stagnant ist und stagnant bleibt, außer dem großen Ziel im Moment, äh, The Great Reset, UN Agenda 20, 2030 und die vierte industrielle Revolution. Das sind verschiedene Beschreibungen für dasselbe Ziel. Das muss man wissen, die sind vielleicht so gemacht worden, also, äh, um, um zu verwehren, Aber im Prinzip ist das dasselbe. Mhm. Ähm, wie würden Sie denn die heutige Finanzlage beschreiben? So für den Otto-Normalverbraucher ist ja alles eigentlich noch so ja, einigermaßen im Lot und das geht ihm eigentlich noch ganz gut. Ja, stimmt. Der Otto-Normalverbraucher in der Schweiz, der in der Schweiz lebt, dem geht es verhältnismäßig noch ganz gut. Aber auch hier in der Schweiz hat die Armut zugenommen und zwar beträchtlich. Nur hier in der Schweiz redet man nicht davon. Es ist tabuarm zu sein. Die offiziellen Ziffern über Arbeitslosigkeit in der Schweiz waren im Mai äh, dieses Jahres äh, bei 2,1 Prozent. Im April noch 2,3 Prozent. Während äh, Ende Dezember äh, letzten Jahres waren sie fast 5 Prozent. Diese Zahlen sind meines Erachtens mächtig manipuliert. Das ist übrigens überall im Westen so. Äh, man müsste auch die Kriterien wissen, was wird als Arbeitslosigkeit ange, äh, eingestuft und, und angesehen. Ne? Wie wird Tagesarbeit äh, beurteilt, also Teilzeitarbeit? Wie werden die verschiedenen äh, Klassen von Arbeiten, Bauarbeit, Büroarbeit, äh, Management, äh, Elitearbeit äh, und so weiter, wie, wie werden die eingeschlossen in die Statistik? Die sind, die sind nicht uniform. Und ich nehme an, ich gehe davon aus, das wird eben auch nicht gesagt, diese Analysen stehen, zwar sind die vorhanden, das ist ganz klar in der Statistik, aber die werden nie publiziert. Und es würde mich gar nicht verwundern, äh, wenn sich eine ganze Menge Leute heute mit Teilarbeit beschäftigen müssen und, äh, und die als Vollarbeit als voll äh, angestellt und als voll Bearbeitende äh, äh, eingestuft wurden. Äh, in 2020, die letzten Zahlen, die man offen finden kann, waren es offiziell 8,5 der Leute, die, äh, die arm waren. Wie wird Armut definiert? Eine vierköpfige Familie, die unter 4000 Franken im Monat Eink ein, ein Einkommen hat, ist in der Schweiz arm. Diese, dieses Kriterium wird aber in der Schweiz nicht offiziell äh, angewandt. Inoffiziell ja, aber es gibt glaube ich nur im Kanton Genf seit kurzem äh, wurde das als offizielle, als offizielle Zahl äh, benannt. Mhm. Ich schätze heute, und das ist meine Schätzung, aufgrund vieler Beobachtungen schätze ich, äh, dass die Zahl mindestens 50% Prozent ist. Äh, wenn man eben von der manipulation äh, absieht ja. sie sagen dass wir uns in der endphase eines dämonischen plans befinden sie setzen dies mit der agenda der un 2030 dem sogenannten great reset oder eben der vierten industriellen revolution gleich ähm, können sie uns sagen was ihrer meinung nach die ziele dieses plans oder eben vom great reset sind ja, ich, ich möchte ganz kurz äh, vielleicht einleitend sagen: der gesamte Great Reset, äh, der Ukraine-Krieg ist übrigens ein integraler Teil davon, nur merkt man es nicht. Er ist, äh, er ist typisch äh, ein weiteres äh, Menschen-, äh, ein Menschenteiler. Zwar kann der Krieg nie gerechtfertigt werden, so wenig wie irgendeine Art von Töten, man kann aber erklären, wie es so weit gekommen ist, die. Äh, die stete Provokation der NATO, die sich gegen äh, das Versprechen der Alliierten beim Kollaps der Sowjetunion, not one inch further east than Berlin, das hat der US-Secretary äh, of State damals, James Baker, äh, gesagt und eigentlich versprochen. Und das hat er natürlich hat niemand eingehalten. Dagegen, wenn man äh, auch nur ein halbwertiges Argument für Putin erwähnt, ist man ein verpönter und gehasster Putin-Freund. Es gibt da sogar Schweizer Offiziere, die das gemacht haben, die in der Ukraine gearbeitet haben, die bei der NATO waren und die Sache klar sehen. Die haben sich so geäußert, die werden jetzt zensuriert. Können Sie sich das mal vorstellen. Man nennt das auch Teilen und Herrschen. Die Menschen spielen eine mächtige Rolle in der äh, Indoktrination der Bevölkerung mit Lügen, praktisch 24 mal 7. Und die während der äh, letzten äh, mehr als zwei Jahre äh, sind sie sehr erfolgreich gewesen. Die werden buchstäblich mit Milliarden subventioniert, diese Lügen. Das heißt also die, die Medien, die, äh, die ich anspreche. In Kürze, äh, was äh, der Westen, vor allem das, das Reich USA, schon immer wollte, ist eine Kontrolle über das größte und reichste Land der Welt. Mit weitaus äh, den meisten Bodenschätzen der Welt. Alles Bodenschätze, die der Westen braucht. Nicht zuletzt für ihre Kriegsindustrie. Die komplexe, äh, äh, kleine, wie sagt man denen, die... Äh, die äh, Rare Earths, also das sind, das sind Metalle, die gebraucht werden, vor allem in der Elektronik. Und der, der, der größte Verbraucher der Elektronik ist die Kriegsindustrie. Und natürlich unser, unser westlicher Luxuslebensstil. Um den aufrechtzuerhalten, brauchen wir ebenfalls diese, diese Rohmaterialien, die, die vorwiegend Russland und China liefern können. The Great Reset hat äh, meines Erachtens drei gleichwertige und verheerende, aber verbundene Ziele. Erstens, äh, Depopulation, das heißt massive Entvölkerung. Die Eugenisten sind am Werk. Das war schon vor 50 Jahren ein Plan des Club of Rome und, äh, und äh, war klar ausgesprochen in ihrem Rapport Limit to Growth von äh, 1972. Der war auch die, die Unterlage oder ein Teil der Unterlage für die Formulierung, die ersten Formulierungen für die Europäische Union. Covid-19 war die gezielte und psychologische äh, raffinierte Einschüchterungsmethode mit einem Virus, der nie, nie also, den man nicht sieht natürlich, der nie als solcher existiert, ein neuer Virus, die, der nie identifiziert wurde. Er ist grippeähnlich und hat eine Sterblichkeitsrate, die ungefähr derjenigen der jährlichen Grippe entspricht, etwa 0,07 bis 0,1 Prozent der Infektionen. Und das betrifft vor allem ältere Personen, die ohnehin bereits unter anderen Komorbiditäten leiden. Aber die Angstmacherei hat bewirkt, dass sich meist unter Druck und Erpressung zwischen 60 und 80 Prozent der westlichen Bevölkerung hat impfen lassen. Und ich setze also Impfen in Anführungszeichen, denn es ist ja keine Impfung. Und das, deshalb nenne ich es eher, die haben sich wachsen lassen. Mit einer Substanz oder verschiedenen Substanzen, die genetisch veränderbare Komponenten mRNA enthalten. Plus verschiedene Giftstoffe, die die schweren Krankheiten, Herzinfarkte, verschiedene Krebsarten, Nierenversagen und so weiter auslösen. Und in vielen Fällen, wie wir das gesehen haben, offensichtlich zum Tod führen. In der Tat, es sind bis jetzt weit mehr Leute an den Folgen der sogenannten Impfung gestorben, als an den Folgen von Covid. Zudem gibt es nicht eine Impfung. Es gibt verschiedene Injektionen mit verschiedenen biochemischen Zusammensetzungen. Und, äh, und, und das, ist, das, das müssen wir uns äh, vor Augen halten. Es gibt nicht nur eine Impfung, eine Art von Chemikalien, die da eingespritzt werden, werden sondern verschiedene. Äh, ich glaube, Wissenschaftler haben mal darauf hingewiesen, dass es mindestens fünf verschiedene Arten gibt, aber vermutlich noch mehr. Und zum Teil werden die auch gezielt eingesetzt in gewissen, in gewissen Ländern und für gewisse, für gewisse Gesellschaften. Also Angst ist des Feindes größte und stärkste Waffe. Das müssen wir ja. uns immer vor Augen halten. Zweitens, also der zweite Grund, der dahinter sitzt in dieser Trilogie, ist die Verschiebung von privatem und öffentlichem privatem Kapital, also die Kombination von öffentlich-privat, von unten und der Mitte nach oben. Durch künstlich hervorgerufene Wirtschaftskrisen, Bankrotte und so weiter, wird Kapital von unten und von der Mitte nach oben zu einer relativ dünnen Schicht von kontrollsüchtigen, ich würde nennen, ich würde sogar Kriminelle, Eliten verschoben. Man kann dies, diese Gruppen auch einen Kult nennen. Und ich denke tatsächlich, die leben, nach gewissen Normen eines Kults. Die, die, die Kulte, die ja deshalb wird, werden ja gewisse Gewohnheiten, gewisse Gruppen von Leuten als Kult eingeteilt, weil sie eben diese, diese Normen befolgen müssen, um, um Erfolg zu haben. Gemäß Forbes, also der, der, der Analyst, der ökonomische Analyst Forbes, gab es am 5. April dieses äh, Jahres 2668 Billionäre oder ich glaube hier in Europa nennt man das Millionäre. Milliardäre, Millionär, äh, Millionär. Millionär nicht ja, wahr? Ja. Ja. Äh, ein Elon Musk ist scheinbar Nummer eins mit, äh, mit 219 äh, Milliarden. Mhm. Äh, man sieht klar, während der Weltbevölkerung... Äh, die, die Weltbevölkerung ärmer geworden ist, hat sich der Reichtum der Reichen und vor allem der Superreichen vervielfacht. Der Reichtum von Bill Gates, nur ein Beispiel, äh, hat sich von äh, 96 Milliarden in 2019 auf 129 Milliarden gesteigert im April dieses Jahres. Das sind etwa 34 Prozent mehr. Während der Teil er, er ist teilverantwortlich für diese Pandemie, ich nenne sie Pandemie, weil sie plan keine Pandemie, sondern eine geplante Pandemie war, für die zigtausend Wachstote verantwortlich ist. Vielleicht gibt es einmal ein Nürnberg 2, der äh, einigermaßen Gerechtigkeit äh, bringen würde. Also so ein Prozess, meine ich. Hm. Dazu kommen die Finanzgesellschaften wie BlackRock, Vanguard, State Street und, und auch Fidelity und noch viele andere, aber vor allem die ersten drei, BlackRock, Vanguard und State Street, die als Koaktionäre miteinander verflochten sind. Schätzungsweise kontrollieren sie etwa zwischen 20 und 25, ich sage jetzt wieder Trillionen, das ist der amerikanische Ausdruck, also es wären Billionen, zwischen 20 und 25 Billionen Dollar. Dollar's Equivalent, die haben eine leverage Hebelkraft von über 100 Billionen. Denn entgegengesetzt entspricht das Weltbruttosozialprodukt etwa 25, Entschuldigung, 95 Billionen, das war letztes Jahr, am Ende des letzten Jahres. Und mit dieser Macht können sie buchstäblich jedes Land, jede Regierung, jede Gesellschaft unter Druck setzen, unter unterpressen. Und wir haben das schon gesehen, wer da nicht mitmacht, wird sogenannt neutralisiert. Es gibt schon einige davon, vor allem in Afrika. Das sind Leute oder Finanzorganisationen zusammen mit anderen Milliardären, die man mit gutem Gewissen, ich würde sagen krank nennen kann, Weshalb müssen sie solche Kapitalmächte verfügen, über solche Kapitalmächte verfügen? Das gibt ihnen natürlich Macht über die Menschen, aber eigentlich das können wir uns nicht vorstellen, oder ich wenigstens nicht, was das einem bringen kann. Das ist die heutige Lage der Welt, und wir sind erst am Anfang der Agenda 2030. Solange die Menschen die Mehrheit der Menschen unter sogenannten Cognitive Dissonanz, also kognitiver Dissonanz leidet, wird eine weiterhin äh, beherrscht, werden wir weiterhin beherrscht und manipuliert werden, bis es zum nächsten Schritt kommt. Und das hat sich bis jetzt be be bewahrheitet. Also es gibt so viele Leute, Psychologen sagen, dass diese, diese Art von Affektion, also von Krankheit kann man es nennen, die, die, äh, die sogenannte kognitive Dissonanz, äh, etwas vom Schlimmsten ist psychologisch, weil es kaum wegzubringen ist. Und was, was ist Ihrer Meinung nach der nächste Schritt dann? Das ist genau der dritte Punkt. Das ist der, die, äh, die, der, der, dieser teuflischen Trilogie des, des Resets. Das ist die, die totale Digitalisierung. Geld, Mensch, Überwachung und Kontrolle von allem. Aus Menschen werden Transhumans, das hat Klaus Schwab mal sogar schon in einem Interview von der westschweizerischen äh, Fernseh, am westschweizerischen Fernsehen im Fernsehen äh, Jahr 2016 gesagt. Äh, und dazu kommt nach, und deshalb brauchen wir in erster Linie das sogenannte QR-Code. Und QR steht für Quick Response, also schnelle Antwort. Und die dazugehörende Technologie, die es erlaubt, von jedem Individuum mindestens bis jetzt, das kann erhöht werden, mindestens bis jetzt 30.000 Daten zu speichern. Was und wo du isst, kaufst, wohin du reist, mit wem du zirkulierst, mit wem du redest, deine Gesundheit, deinen Gesundheitsstatus. Dein Bankkonto, äh, der, der, dein, dein Polizeirekord, äh, alles, alles, alles äh, unentweichlich wird, wird äh, gemächlich und langsam und immer wieder auf diesem QR-Code, der jeder hat, äh, gespeichert. Das wichtigste Instrument für die Volldigitalisierung ist äh, 5G. Also die, wo wir, wo wir schon überall Antennen finden und es in gewissen Kantonen ist es bereits, aktiv. Ich war neulich in Tessin, da hat auf meinem Telefon wurde effektiv bereits 5G angezeigt. Hier in der Genfer Umgebung noch nicht. Und vermutlich kommt es auch bald zu 6G, denn das der einzige Grund oder weitaus größte Grund, Hauptgrund dafür ist eben die Digitalisierung des von allem und vor allem des Menschen. Die zentrale Kontrolle, also die Kontrolle, Kontrolleure, der Kopf der Elite, sowie die zentralen Kontrolleure, meist aus Algorithmen bestehen, kennen uns besser, als wir uns selber kennen. Leider kümmert sich kaum jemand um, die, um den heimlich über das Finanzsystem eingeschleuste QR-Code. Heute ist er überall. Aber selbst aufgeweckte Leute in der Schweiz und im übrigen Europa sehen offenbar keine Gefahr. Ich habe mit verschiedenen meiner Kollegen, die, die gleichdenkend sind, darüber geredet. Die finden, es ist nicht schlimm, wenn ab dem 1. Oktober alle Banken, Zahlungen über Banken, über einen QR-Code laufen müssen. Ich finde, das ist eine Katastrophe. Und ich glaube auch, ich habe bis jetzt noch keine festen Beweise ich glaube auch, dass das die Regierung über die Banken einführen will. Und äh, weil wir hatten ja eine Abstimmung vor, äh, glaube ich, sechs Jahren über die Einführung des sogenannten, der sogenannten Agenda 2020. Das wäre eine Identifikation äh, gemäß Bill Gates und die wurde abgelehnt. Also der QR-Code und der daraus abgeleitete sogenannte WC, also der äh, äh, Vaccine-Code oder vaccine Zertifikat code vaccination Certificate auf, auf Englisch, sind das Gefährlichste, was, äh, was uns äh, droht und was uns bevorsteht, wenn wir nichts dagegen tun. Denn das bedeutet die totale äh, Überwachung. Und wenn wir da sind, dann ist es sehr, sehr schwierig, da rauszukommen. Aber ich sage mal, der QR-Code ist ja heute eigentlich aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Den haben wir halt überall und Sie sehen darin das Gefährlichste eigentlich, was uns passieren kann. Ähm, können Sie uns die Gefahr von dem QR-Code noch etwas näher beschreiben? Über den QR-Code können wir äh, gar zum Verhungern verurteilt werden. Wieso? Dazu muss der QR-Code oder, oder sein Nachfolger, wie auch immer das genannt wird, äh, auf eine Art, den Menschen eingepflanzt werden. Und das hat ja schon Klaus Schwab damals in diesem kurzen Interview mit, mit dem, äh, dem äh, Schweizer-Französischen Fernsehen in Genf gesagt. Wir werden, und das, und das vor sechs Jahren, er hat er gesagt, bei 2025 bis 2030 werden wir alle einen Chip entweder in unserer Kleidung tragen oder unter der Haut. Ja, das, war's, das war... Das ist vielleicht sein Traum, ich hoffe nicht, dass es so weit kommt, aber das hat er bereits angekündigt. Und damit äh, sind wir in einem Elektro, werden wir zu einem elektromagnetischen Feld, wir Menschen. Mhm. Äh, es gibt bereits äh, in Schweden gibt es Versuchsgruppen, volontäre Versuchsgruppen, die haben so einen Chip in der Hand eingepflanzt, ungefähr die Größe eines Reiskorns. Im Moment sind das eben, wie gesagt, nur Volontäre, die da mitwirken und, äh, und die, die brauchen also diesen, diesen Code, also diesen Chip äh, vorwiegend für äh, digitalen Zahlungsverkehr. Aber das kann natürlich erweitert werden, praktisch unbeschränkt, nicht wahr? Und das ist dann die Basis für eben diesen QRR code äh, eingepflanzt im menschlichen Körper und deshalb auch manipulierbar, mit 5G oder 6G. Man kann sich also vorstellen, dass jemand, der sich nicht systemgetreu verhält, aus dem Zahlungsverkehr, das heißt Nahrungsmittel kaufen und mehr, ausgeschlossen werden kann. Man kann ihm auch sein digitales Bankkonto blockieren oder sein Guthaben konfiszieren. Das, das macht der Westen ja bereits. Das, das sehen wir. Zwar bis jetzt. Vielleicht weniger an die Individuen oder wenigstens noch nicht in, in Europa oder in der Schweiz. Aber äh, angetrieben von den USA äh, machen, wird das bereits, findet das bereits statt, das, äh, indem eben die Regierung, die amerikanische Regierung, gefolgt von, von, von der Europäischen, von Brüssel und von all den Ländern, die sich da anschließen, werden die Verhalten von, von Ländern, wie im Moment Russland ist das beste Beispiel, aber es gibt jede andere Menge davon, die, die sogenannt sanktioniert werden. Das heißt, also es werden ihre Guthaben blockiert im Ausland, mit anderen Worten gestohlen. Und dazu gehören China, Nordkorea, Iran, Venezuela, Syrien und, so und so weiter. Also, aber Russland im Moment am meisten. Ja, Herr König, Sie haben gesagt, dass einen QR-Code heute mittlerweile jeder hat. Wie, wie muss man das verstehen? Ja, also ich gehe mal davon aus, dass dass jeder irgendeinmal eine Rechnung bezahlt hat, auf der ein QR-Code ist. Selbst wenn man den nicht braucht, um die Rechnung zu bezahlen, hat man doch den Namen, also seinen eigenen Namen mit diesem QR-Code in Verbindung gebracht und und und die Rechnung bezahlt. Denn das ist ein integraler Teil des Einzahlungsscheins, den man über die Bank bezahlt oder am, am, am Postschalter bezahlt. Aber noch wichtiger ist, dass wahrscheinlich alle von uns, oder fast alle, nehme ich mal an, einen PCR-Test gemacht haben. Entweder weil sie reisen wollten oder weil sie irgendwo ein Theater besuchen wollten. Oder, oder irgendetwas in den, in, in den letzten zwei Jahren konnte man ja kaum in ein Restaurant gehen oder in viele Restaurants konnte, konnte man überhaupt nicht gehen, hier in der Gegend, ohne einen, äh, entweder geimpft zu sein oder einen QR-Test zu haben. er mhm. also hat dann jeder, der irgendetwas brauchte, einen, einen PCR-Test, hat einen QR-Code. Und zwar einen persönlichen QR-Code. Und dieser persönliche QR-Code, der wird dann eben äh, ausgebreitet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 Äh, auch ohne GPS. Das ist, das ist mal ganz klar. Da müsste man es wegschmeißen oder zu Hause lassen. Äh, und das machen die wenigsten. Aber äh, abgesehen davon, irgendwann braucht man dieses, dieses äh, Cellphone wieder und dann ist man mit ihm verbunden. Und wenn man eben, wie gesagt, äh, wir haben vorher von der Einspritzung äh, gesprochen, die Grafin enthält, und Graphin ist, ist sehr, sehr, sehr elektronisch, elektromagnetisch. Das ist die Substanz, die gebraucht wird, äh, wahrscheinlich eine der Substanzen, vielleicht die wichtigste, die gebraucht wird, um uns äh, zu manipulieren mit, äh, mit 5G, wenn das mal eingesetzt wird dafür. Und das kann, muss nicht mehr lange dauern. Ich weiß nicht, wenn das geschieht, aber das kann ohne weiteres, vielleicht hat es schon begonnen bei für, für gewisse Leute. Und dann, wenn das geschieht, dann sind wir bereits dann haben wir praktisch die Substanz eines QR-Codes bereits in unserem System eingebaut. So funktioniert das. Und, und da können wir dagegen nichts machen. Wir wissen es gar nicht mehr. Die meisten Leute, ich nehme an, die, die wenigsten wissen, dass sie mit, mit einem Impfstoff, sogenannten Impfstoff geimpft wurden, der aus Graphinoxide besteht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 Und da müssen wir irgendetwas dagegen machen. Ich glaube, es, wäre, es, wäre, es gibt Leute, es gibt effektiv Leute, die sagen, wir sollten versuchen zurückzugehen, kein Mobilephone mehr zu brauchen und Festlinien zu brauchen und, und, und uns von dieser ganzen Elektronik entfernen. Das ist heutzutage, das wurde so langsamer, das heißt, das ist so gemächlich und so... Äh, gescheit, klug, wurde das in unser Leben infiltriert, dass wir uns ein Leben, vor allem die jüngeren Leute, die jüngeren Generationen, ohne dieses Cellphone gar nicht mehr vorstellen können. Die meisten finden diesen QR-Code, wenn die mit Leuten sprechen, vor allem mit Jüngeren, die finden ihn toll, weil, weil damit bezahlt man, um, da, äh, äh, bezahlt man mit dem Telefon direkt eine Rechnung in, in, in, äh, im Supermarkt, oder ja. im, im Restaurant, da fahren sie einfach drüber und, das, und die Rechnung ist bezahlt. Die finden das toll. Die haben gar keine Ahnung, was damit bezweckt wird. Gar keine Ahnung. Die wollen auch nicht zuhören. Wenn ich ihnen das erkläre, dann bin ich ein Spinner. Tut mir leid. Ja. Aber das ist leider unsere Welt heute. Mhm. Und, und, und, und das wird natürlich auch vorangetrieben mit einer unheimlichen Lügenpropaganda. Wenn Sie, wenn sie wissen, wie viel selbst die Schweizer Regierung, die, die, die Medien, die Mainstream-Medien in der Schweiz äh, subventionieren, sogenannt subventionieren oder kaufen oder korrumpieren mit Geld. Mit wie viel Geld? Das ist unglaublich. Ich glaube, ich glaube in der Schweiz ist, ist der Betrag pro Kopf, wir haben ja nur 8,4 Millionen Einwohner, äh, bedeutend höher als in den USA. Also ja, der, der, der, der Betrag. Ich habe mal von einer Zahl von 1,7 Milliarden Franken gehört, die über eine Periode, glaube ich, von zwei bis drei Jahren äh, äh, den, den, den Medien zur Verfügung gestellt wird, eben damit sie sagen, was die Regierung und sehr wahrscheinlich die WHO äh, zu sagen hat. Wäre das so die Umwandlung von Human zu Transhuman? wie es von Klaus Schwab irgendwo mit vorgegeben war oder auch von seinem diabolischen Top-Berater, dem Autor und Historiker Yuval Noah Harari vorgeschrieben oder angepriesen wird. Harari redet davon, wie in Zukunft Humans gehackt werden. The Harari nennt uns Menschen buchstäblich Animals that can be hacked. Das sind seine Worte, also Tiere, die gehackt werden können. Gehackt, also im, im Sinne von von elektronisch äh, infiltriert und, und, und, und, und, das, und, und äh, manipuliert werden können. Tiere, die gehackt werden können, sind wir. Ich gehe davon aus, dass diese arrogante Art der Unverschämlichkeit von Hariari von äh, Klaus Schwab ausgenutzt, wahrscheinlich sogar äh, aufgefordert wurde, um, die, um den Menschen Angst zu machen. Erstes Motto der Abwendung der Resistenz ist äh, keine Angst haben. Nie, das habe ich schon gesagt und das wiederhole ich immer wieder. Keine Angst haben, denn die Angst ist deren größte Waffe. Äh, das ist das Schlimmste. Mit anderen Worten, viele der bereits Geimpften, also sogenannten Geimpfte, die haben Graphenoxid eingespritzt gekriegt und Graphenoxid äh, funktioniert sehr gut als äh, als äh, äh, als Produkt, als, als Material, um äh, elektronisch manipuliert zu werden. Und, und bereits also mit dieser Manipulation wird dann äh, der, der, ein gewisser Transhumanismus vorbereitet, schon, schon mit der Einspritzung Die Leute wissen das, die meisten wissen das gar nicht. Aber daraus kann man dann mit, mit 5G ohne weiteres ferngesteuert Transhumane machen. Das wäre die totale Versklavung der Überlebenden. Ich sage der Überlebenden, die eben die die die Reduktion der Weltbevölkerung überlebt haben, ich von mir aus gesehen ein nicht mehr lebenswertes Leben. Aber wir würden davon vermutlich kaum etwas spüren, denn wir sind im Wanne von von artificial Intelligence Algorithmen oder oder eben wie Klaus Schwab äh, das genannt hat, äh, wie wir werden Nichts mehr besitzen, aber glücklich sein. Das Ziel des dunklen Kabals oder Colts, wie ich das eben immer nenne, äh, diesen Stand zu erreichen bei 2030, also Erfüllung der UN-Agenda 2030, äh, nach Implementation der, der UN-Agenda, also eben noch, fehlen noch acht Jahre, oder auch bei der Erfüllung von Great Reset oder der Erfüllung des, der vierten industriellen Revolution. Wie schon vorher genannt, das sind eben Ziele, die sich identisch sind in den, in den, in den, in den drei synonymen Programmen. Die Terminologien sind eben verschieden, um uns zu verwirren. Ja. Sehen Sie eine Möglichkeit, dass diese Ziele der totalen Versklavung noch irgendwie verhindert werden können? Ja, es fehlt zwar noch einiges, um die, um die Menschen wirklich aufzuwecken, die, Groß-, die Großzahl aufzuwecken. Aber es muss dazu kommen. Wir, wir, wir müssen aufwecken, aufwachen. Und, und ich glaube, ich sehe Ansätze dazu, dass das geschieht, wie lange die dauern. Weiß ich leider nicht, aber es muss geschehen und, und es wird kommen. Es ist unmöglich, dass sich die, die Natur äh, von, von solchen Leuten, ich kann sie kaum mehr Leute nennen, denn das sind ja nicht mehr Humane, äh, einschüchtern lässt. Also Bewusstsein auf ein höheres Niveau setzen, um die Manipulationen des dunklen Kults zu, zu, zu entgehen. Das ist, eine, das ist eine Priorität. Um das zu verwerkstelligen, dürfen wir wieder wieder wiederhole ich es dürfen wir keine Angst haben die Anerkennung der Lüge äh, der wir vermutlich ein ganzes Leben lang ausgesetzt waren müssen wir akzeptieren denn das ist äh, das ist ein das ist die Überwindung des der sogenannten äh, kognitiven Dissonanz und sehr wichtig sehr wichtig ist, wir dürfen keinen Hass, Hass spie, äh, äh, spüren gegenüber den oder ausdrücken gegenüber diesen Tätern. Denn wenn wir das tun, das wollen die im Prinzip, wenn sie uns Angst machen oder uns einschüchtern, dann ist da ihr Ziel, äh, Hass zu verursachen und mit dem setzen wir uns auf dasselbe tiefe Niveau, wie sie selber sind. Das dürfen wir nicht. Und also nach dem Motto, wie shall over kann, wir werden die Situation beherrschen, ohne Angst, ich wiederhole nochmal, ohne Angst, dem Licht entgegen, Leben und in Frieden für die Menschheit entscheiden. Und so können wir uns, ich bin überzeugt, retten. Ja, Peter König, vielen Dank für das Interview, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Und ja, wir werden zusammen überwinden. Vielen Dank. Nichts zu danken. Ich bin ihnen dankbar, dass sie mich äh, haben, äh, auf ihrem Programm haben sprechen lassen und äh, hoffentlich äh, erreicht diese Mitteilung einige, die bereit sind, da mitzumachen, auch geistig mitzumachen. Vielen Dank.